Wie gefällt Ihnen bisher die heutige Veranstaltung hier in der Capital Yard Golf Lounge in Berlin? Das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Also ich habe mich auch sehr gefreut darauf, hier heute in Berlin zu sein. Es äh, ist natürlich klasse, nach Berlin zu fahren und dann noch hier auch auf so einen Award und nur noch zwei Preise zu bekommen. Das ist einfach spitze. Wie wichtig sind Ihnen denn die Meinungen und Erfahrungswerte Ihrer Kunden auf Banking Check? Ähm, Meinungswerte und Erfahrungen also Erfahrung unserer Kunden und Bewertungen sind extrem wichtig. Ähm, auch das, äh, wir nehmen das auch in unsere tägliche Arbeit mit über. Wir wollen einfach wissen, wie die Kunden uns bewerten, weil wir auch konstant an unseren Leistungen arbeiten. Und natürlich auch unsere. wir alle versuchen eigentlich für unsere Kunden ein möglichst optimales Angebot und auch eine möglichst optimale Beratungsleistung abzugeben. Welchen Nutzen haben Sie aus den bisherigen Bewertungen gezogen oder werden Sie jetzt ziehen? Der Nutzen eigentlich für uns ist intern wirklich, dass wir das, was wir hier hören, auch wiederum als Ansporn sehen und uns weiterhin zu bemühen und den Kunden auch ein optimales Beratungsergebnis zu liefern, optimale Produkte und das eigentlich wirklich, also wir lassen das in die tägliche Arbeit einfließen.